In dieser Aufgabe geht es um die kurzfristige Erfolgsrechnung, speziell die Umsatzkostenrechnung auf Voll- und Teilkostenbasis. Wir haben ein Unternehmen, welches ausschließlich ein Produkt produziert und dieses zu einem Preis von 70 Euro pro Kilogramm verkauft. In der vergangenen Periode wurden 20.000 Kilogramm hergestellt und 10.000 verkauft, das heißt 10.000 liegen auf Lager. Die variablen Kosten betrugen 80.000, die fixen Kosten 120.000. Wir sollen den Lagerbestand einmal nach der Vollkostenrechnung bewerten und einmal nach der Teilkostenrechnung bewerten. Bei der Vollkostenrechnung berücksichtigen wir die gesamten Kosten. Variable plus fixe Kosten summiert 500.000 Euro Gesamtkosten. Wir legen die Kosten auf die hergestellte Menge um, also auf 20.000, erhalten 25 Euro pro Kilogramm Selbstkosten. Wenn 10.000 Kilogramm auf Lager sind, bei der Teilkostenrechnung legt man nur die variablen Kosten auf die Produkte um. Variablen Kosten sind 380.000, wir dividieren durch die 20.000 Kilogramm und erhalten 19 Euro pro Kilogramm. Das bedeutet, der Lagerbestand hat... Ein Wert von 19 mal 10.000. Die Fixkosten werden nicht auf die Produkte umgelegt, sie werden als Block betrachtet, der der Periode zuzuordnen ist. Hier haben wir die Zusammenstellung der Lagerbestandsbewertung nach Teil- und Vollkostenrechnung.